Ich glaube, wir hätten gar nicht erst hierher kommen sollen. Das ist das, was ich meine. Er kann es einfach nicht, du. Er legt mir einfach die Blumen hier hin und dann ciao. Süß, oh, die sind so hübsch. Was hat er noch mitgebracht? Womit habe ich das heute verdient? Oh mein Gott. So, dann würde ich sagen, haue ich mal jetzt rein. ne? Ist da jemand aufgewacht, Mr. Dirty? Bist du durstig? Ich arrangiere das nochmal jetzt hier ein bisschen neu, weil da halt so viel Grünzeug dazwischen ist. Irgendwie habe ich jetzt keine Lust darauf. Was machen wir heute? Wir kriegen morgen Gäste. Das heißt... Bude muss auf Vordermann gebracht werden. Sam ist gerade auf Wohnungssuche. Und das alles oh, nur, weil mich das hier so bedrückt. Ich fühle mich einfach nicht so gut in dieser Wohnung. Es hat eine schöne Küche, ja. Aber was bringt dir eine geile Küche, wenn es dich so bedrückt, ne? Mund auf! auch schlimmer aus heute, ne? Ich sehe auch schlimmer aus heute, ne? du liebst deine Mutter auch so, ne? Sam, ah. Sam, Mund auf! <lacht> Sami hilft mir gerade beim Putzen. Beziehungsweise er putzt und ich guck zu. Ich habe einfach keine Lust, ich habe hier Hamza auf dem Schoß. Er kann ja auch mal was tun, ne? Ich wohne ja hier nicht alleine. Äh, er wohnt ja auch mit hier, deswegen darf er auch ab und an mal putzen, ne? Und das Wohnzimmer ist immer sein, sein Revier. Hier darf er sich austoben, hier darf er putzen, bis das Zeug hält. Mal gucken, wie lange es dauert, bis er sich beschwert. Ich putze hier alles. Gördünüz gibi parmak izi, el izi ve tozlanmadan kaynaklanan herhangi bir Komm, kalmıyor. Na kleine Raupe, los! Haben das anspornen mal ein bisschen zu krabbeln, ne? Aber er will laufen die ganze Zeit. Er will nur laufen. Deswegen habe ich jetzt was bestellt. Das zeige ich euch dann im nächsten Mid-Vlog, was ich da bestellt habe. Putzaktion ist beendet. Ich habe geduscht mit Hamza zusammen. Ich habe ihn einfach auf meinen Schoß genommen. Schön gebadet. Ich habe eine ganz kurze Frage an euch. Ihr seht ja, ich hatte hier so ein, so ein Grün drin. Das wäscht sich jetzt langsam raus. Irgendwie wäscht sich das überhaupt nicht raus. Und hier ist natürlich noch dieses Stückchen blond. Soll ich es einfach abschneiden? Soll ich es abschneiden? Dann bin ich weg. Dann habe ich meine eigene Naturfarbe. Dann ist dieser Scheiß hier unten weg. Oh, ich habe Angst, dass es zu so kurz wird. Guckt mal, es ist doch ein ganzes Stück, ne? Aber dann... Oh, ich weiß nicht. Ich habe jetzt gerade vier Logos für Backo bekommen, weil wenn ich mit Backo weitermachen will, und das will ich wirklich. Dann muss was Neues her. Ich muss mich von dem alten trennen. Tami sieht das jetzt gleich das erste Mal. Ich bin so gespannt auf die Reaktion. Ich will, ich will die Logos sehen. Vielleicht könnt ihr ja mit abstimmen. Ist das eine Fischi? Ja. Okay. Oh, okay. Okay. Ich habe es mir jetzt genauer angeguckt. Das fand ich eigentlich ganz gut. Die finde ich ganz gut. Die finde ich zu klassisch. Hier bei dem Logo, finde ich, merkt man nicht, was es ist. Die finde ich ein bisschen zu boring. Die finde ich gut, aber dies bezieht sich ja nur aufs Backen, weil ich bin ja Backen und Kochen, also Backo. Und ich würde jetzt zu dem hier tendieren. Was meint ihr? Dann würde ich sagen Abstimmung 1, 2, 3 oder 4. Sami geht eben uns was zu essen holen, weil ich hatte jetzt natürlich keine Zeit zu kochen. Aber guck mal, wie das So sieht jetzt übrigens die Couch hier aus. Und ich finde, das sieht jetzt nicht doof aus. Passt eigentlich ganz gut. Ich werde jetzt nur noch hier die Kissen umändern in blau. Wobei, es sieht eigentlich gar nicht so scheiße aus, oder? Oder was meint ihr? Habt ihr mein letztes Video gesehen? Da hat Sami zehn Fakten über mich erzählt. Und ich habe den Rest erzählt. Und jetzt erzähle ich euch eine Fakte, die ihr nicht wusstet. Ich bin Cola-süchtig. Cola ne? Da war dir. ja. Die Mädchen, ich Einen wunderschönen guten Morgen. <Gülüyor> wir wollen jetzt zum Arzt, weil die angerufen haben, dass wir wieder zur Kontrolle müssen. Und da wollen wir jetzt hin. Mal gucken, da wird wahrscheinlich gleich Blut abgenommen. <Gülüyor> Weggeboren, bis dahin nicht Wir kommen jetzt in den und es wird nur noch ein Hut abgenommen. Haben wir jetzt gar keine Lust da ne? oh, Oho, drei Stück. Ihr und der wird jetzt nicht daran sterben, dass wir jetzt hier gut abnehmen. Die Mode. Das piekst jetzt einmal. Pieks? Ja, habt ihr piekst? Super. So, das ist jetzt da, wo wir gerade waren. Jetzt ruhen wir uns hier ein bisschen aus und haben gesagt, das so toll gemacht. Hallo, wir sind jetzt auf dem Weg nach Kappadokien. Eigentlich befinden wir uns jetzt nicht mehr in Istanbul, sondern wir sind in Aksara. Aksara ist so circa eineinhalb Stunden, zwei Stunden von Ankara entfernt. Und mein Schatz hat mir eine kleine Überraschung gemacht. Hast du eine kleine Überraschung gemacht? Ja! Yeah. Na, Auf jeden Fall fahren wir jetzt dorthin und ich zeige euch dann was es da so geiles gibt. Ich bin schon sehr aufgeregt, weil ich war selber auch noch nicht da. Und die erste Nacht oder einen Tag, das erste Mal so richtig ohne Hamsa, auch die erste Nacht ohne Hamsa. What? Mal gucken, wie das wird. Ob wir es aushalten, ob meine Brüste explodieren, wie wir das dort finden, wie das Hotel da ist, weil das sind ja diese Stein- diese Höhlengegend da und ich bin sehr, sehr gespannt. Oh, das ist jetzt unser Zimmer. Oh Gott, das regnet! Scheiße. Oh. Was ist das denn? <lacht> du bist ja süß! Es ist gerade so dunkel. Das ist ja süß hier gemacht. Ihr seht, das ist gerade so ein. Süß! Ach, das hast du gemacht! <lacht> okay, ich nehme alles zurück, was ich damals immer über meinen Nein gesagt habe. Ja, wir haben so ein Pech, Leute. Ne? Oha! Oh. Ey Leute, ich schwöre ich habe immer so ein Pech. Ja, jetzt sind wir hier für einen Tag und wir haben so ein scheiß Wetter. Ich habe äh, das Gefühl, ich werde manchmal vom Pech verfolgt und irgendwie wollte ich hier so einen schönen sonnigen Tag mit den Heißluftballons verbringen, schöne Fotos machen, schön was essen gehen. Romantische Tage, schönen Tag mit meinem Mann machen. Ich weiß jetzt nicht, was wir bei diesem Wetter noch machen sollen. Ich habe noch nicht mal eine Regenjacke oder so mit, weil als wir losgefahren sind, war das noch relativ sonnig. Steigen normalerweise die Ballons hoch, die heute natürlich nicht steigen, weil so ein scheiß Wetter ist. Guck mal, da sind Menschen. Was ist eigentlich im Sommer, es ist bestimmt richtig schön hier. Ich bin jetzt hier bewaffnet mit zwei Regenschirmen, es hat ein bisschen aufgehört. Jetzt haben, können wir leider nicht so viel machen, weil das alles so Plätze sind, wo offen ist. Also keine Bedachung. ich <lacht> kann kein Deutsch mehr. Ich <lacht> werde jetzt erstmal was essen und dann schauen wir mal, was wir gleich noch machen. Ja, wir sind jetzt im Restaurant, oh, haben ein bisschen was bestellt. Machen gucken, wir die Der Ausblick ist hier fantastisch. Schon leider sind hier keine Ballons, die wir jetzt finden können. Aber ich zeige euch, zeig euch gleich nach Malin aus. Ich zeige euch gleich nach Peace. Ich kann selber töpfern, aber das war nix. Ähm, da wird dir nur gezeigt, wie getöpfert wird. Das ist natürlich cool, aber äh, die wollen dann natürlich auch nur was verkaufen, das ist ja klar. Brötchen. Brötchen. <lacht> ja. Ja, wenn's, genau, wenn es wenn's sonnig wäre, wäre es echt schön jetzt gerade hier, aber ist es ist leider nicht. Okay, da können wir gleich mal halten. Ah, Spaß. Es ist gerade scheißkalt. Ich habe keine Jacke mehr. Hier soll es jetzt eine Brücke geben, dort. Ich habe Urlaub und darf jetzt essen, was ich will. <lacht> oh mein Gott. Ich habe hier einfach mal so drei Cheesecake-Variationen und einen kalten Hund mit drei Bananenscheiben. <lacht> Leute, ich bin so voll gefressen. Kann mich bitte einer ins Hotel rollen? <lacht> Boah, ich dachte, diese kleinen drei Stückchen, ne, aber die haben es echt ganz schön in sich gehabt. Da. Und, wie geht's dir? Lass doch mal diese scheiß Hände hier weg, ey. Wenn so, was haben wir jetzt für den ganzen Spaß? bezahlt? Ah, 37 Kartoffeln. Okay. Ich hasse es, wenn... <lacht> ich hab's voll vergessen. Ich habe vergessen, für Simon seine Sachen einzupacken. Das heißt, die Das heißt, wir haben jetzt keine Unterwäsche für ihn. Keine Unterwäsche, keine Schlafsachen, gar nichts. Da wollen wir jetzt ein Unterhöschen für ihn holen. Wir gucken einfach mal. Wir haben kein Unterhöschen gefunden. Wir sind wieder zu Hause. Ich weiß ja auch nicht, ob man zu Hause, ja, im Hotel. Ich weiß jetzt auch nicht, ob man uns erkennen kann. Ich habe mein Abschminkzeug vergessen. Ja, Leute, wenn man wasserfestes Make-up hat, ne, es geht nichts ab, nichts. Äh, ich habe schon alles versucht, aber das ist jetzt noch der Rest da drauf ist und meine Augen, die burnen gerade richtig. Ich habe noch ein bisschen was zu tun, muss noch ein paar Bilder bearbeiten, Videos schneiden, das Übliche. Und ich muss natürlich meine Brust abpumpen, weil die Milch, meine Brust explodieren gleich. Ich glaube, wir hätten gar nicht erst hierher kommen sollen. Weil... Haben sie das jetzt auch noch krank geworden? Jetzt fahren wir wieder zurück. Wir haben es nicht mal zwei Stunden hier verbringen können. Ich glaube, es hätte von Anfang an so sein sollen. Unser Kind ist natürlich wichtiger. Deswegen fahren wir jetzt wieder zurück. Ich weiß gar nicht, was er hat. Mal sehen. Ja, Ich würde sagen, das ist jetzt ein trauriges Ende des Videos. Und... Ich glaube, ich verbreite hier irgendwie nur schlechte Laune. <lacht> ja, das ist das Leben. Ich will fahren jetzt zurück. Und ja, ich würde jetzt sagen, ich beende das Video. Falls ihr meine letzten beiden Videos noch nicht gesehen habt, könnt ihr das gerne hier tun. Und hier dürft ihr mich abonnieren. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.